Wir starten jetzt mit Piermin Kalberer mit seinem Vortrag Vector -Tiles Stand der Technik 2021. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Vortrag Vector -Tiles Stand der Technik 2021. Mein Name ist Piermin Kalberer. Ich arbeite für die Firma SourcePool. Wir sind in Zürich stationiert, machen einerseits WebGIS, Cookies, Web Cookies Web Client 2 und wir betreiben eine Plattform cookiescloud.com, Cloud.com, um Cookies Projekte als Webkarten publizieren kann. Wir sind auch KUGIS Core-Entwickler, KUGIS Server, Drucken, Plugins, haben wir viel gemacht und bieten Maintenance und Support an im Rahmen des KUGIS Enterprise Programms und haben auch zu diversen weiteren OSGO-Projekten beigetragen und, und tragen auch weiterhin bei. Das Thema Vektortiles möchte ich einleiten, eigentlich mit Raster-Tiles, so als Einstieg. Wenn man sich einen Raster-Teil-Server nochmal ähm, vorstellt, da werden auf Serverseite Rasterkacheln generiert. Das heißt, sie werden gerendert, gestylt, Kacheln gemacht und der MapViewer stellt dann diese Kacheln als Karte dar. Jetzt der Gegensatz dazu, das sind die Vektor-Tiles. Da wird auf Serverseite eben kein Styling gemacht, sondern es werden Vektoren. In Kacheln geschrieben ähm, und auf der Client-Seite, da passiert dann das ganze Styling im Viewer integriert mit einer Bibliothek, die das Kartenstyling übernimmt. Diese Mapbox Vector-Tiles die sind ähm, recht optimiert auf Filegröße, das sind, ist ein Binärformat, Protobuf. Es ist in Screen-Koordinaten als Integer werden die Vektoren gespeichert, das heißt, die sind bereits. Aufbereitet für die Darstellung auf dem Bildschirm. Kann mehrere Layer in einer solchen Kachel können enthalten sein und es gibt Properties dazu äh, mit optional auch einer Feature-ID, die dann beim Rendering berücksichtigt werden können. Die Generierung der Teils ähm, hat folgende Schritte. Also einerseits muss ich die Teils ausschneiden, also die Geodaten ausschneiden, an den Teilgrenzen klippen, zurechtschneiden. Also ich will nicht ein riesen Polygon mit dem ganzen Land, sondern nur den Grenzausschnitt innerhalb der Teil. Ich muss die Geometrien generalisieren, damit ich Platz sparen kann. Also gibt es für Polygone und für Linien bewährte Algorithmen, bei diesen Vorgängen, bei dieser Bearbeitung können Fehler entstehen, die Geometrien können invalid werden und deshalb muss ein vektor selber auch dafür sorgen, dass möglichst keine ungültigen Geometrien entstehen oder diese repariert werden. Und am Schluss werden dann diese Geometrien und die Properties dazu im Protobuf-Format encodiert und ausgeliefert oder gespeichert. Ein Stack kann etwa so aussehen, wenn ich unten beginne, ich habe die Geodatenbank mit PostGIS hier. Ich habe einen Teilserver, der pbf-Kacheln erzeugt. Und der Vorteil vom Kacheln ist ja, dass dann diese Files von einem, einem normalen Webserver ausgeliefert werden können. Und das heißt, das ist hier so dargestellt und der Client dann das Styling macht und die richtigen Kacheln lädt. Und in der Karte darstellt. Es gibt hier noch eine Variante, es gibt Teilserver, die können direkt auch als Webserver dienen und kachen ausliefern. Die haben dann den Vorteil, dass sie auch live kachen erzeugen können. Wenn es häufig wechselnde Daten gibt, kann das ein Kriterium sein. Zu diesen Vektorteilservern, da gibt es sehr viele, deshalb auch dieser Vortrag. Ähm, die kompletteste Sammlung ist bei Mapbox Awesome Vector Tiles zu finden. Da findet man 29 Einträge unter Server und 18 unter CLI, also Command Line Interfaces. Und das sind auch wieder einige Generatoren, das heißt, es gibt mindestens 40 solche Applikationen, die Vector Tiles generieren oder ausliefern. Wenn man jetzt diese Tileserver dann beurteilt und auswählt, dann gibt es diverse Kriterien ähm, anzuschauen. Also man interessiert sich, welche Inputs Input werden akzeptiert, also welche Datenformate, Postgis oder Files, welche Outputs werden erzeugt, auch wieder Mapbox Vector Tiles als Files oder zum Beispiel auf Amazon S3, ähm, wo ich dann sehr viele Files speichern kann und direkt dann per HTTP speichern und lade. Oder will ich nicht einzelne Files haben, sondern sie in einer mb file basierten Datenbank speichern. Das kann sehr interessant sein, auch für offline anwendung wo ich dann nur ein mb das ist eine SQLite-Datenbank, mitgeben kann, für die, wo man dann die Karten damit ändern kann. Dann gibt es, wie gesagt, zwei verschiedene Modi. Einerseits der Generator-Modus, wo Kacheln generiert werden und der Teil-Server-Modus, wo diese Kacheln über einen Webserver ausgeliefert werden. Es gibt ähm, kombinierte Varianten oder nur Generatoren, auch nur eine Teil-Server. Dann die Verarbeitung, wie gesagt, Clipping, Generalisierung. Das muss der Teil-Server natürlich leisten. Dann ist wünschenswert, dass er auch gewisse Analysefunktionen hat. Ähm, er sagt zum Beispiel, wie groß sind die Teils, wie viele Features sind drin, was für Features. Und so weiter. Dann kann auch ein Kriterium sein, was für Projektionen unterstützt werden. Standard von Mapbox ist ein Webmerkator-Projektion, ähm, aber wünschenswert sind auch andere und das unterstützen nicht allzu viele dieser Teilserver. Und dann ist schlussendlich natürlich auch Performance, Skalierbarkeit äh, möglicherweise ein wichtiges Kriterium. Die erste Gruppe von Teilservern, die ich vorstellen möchte sind Node.js basierte Applikationen, ich habe jetzt nur zwei ausgewählt, da gibt es einige mehr. Carthotherian ist ein bekannter Teilserver, der für Wikimedia entwickelt wurde, ähm, aber heute noch im Gebrauch ist, aktiv entwickelt wird er noch von Quant, wo er auch für die Webkarten, also Quant Maps eingesetzt wird. ist einer der ältesten, also 2013 wurde der erste Release ähm, basiert auf tile Life. das ist so ein, ein Framework zum Laden verschiedener Daten. Das heißt, unterstützt verschiedene Input-Datentypen und auch verschiedene Output-Datentypen. Natürlich Protobuf, äh, Mapbox-Vector-Tiles, aber auch Raster-Tiles. Die werden über Mapnik oder die Node-Bindings zu MapNICs gerendert. Dann habe ich noch einen zweiten aufgelistet, Server gl 2016. Der hat einen wichtigen Unterschied. Der ist die Stufe eigentlich nur Teilserver, also ohne Generator. Das heißt, die Kacheln müssen bereits vorhanden sein und zwar im MB Tiles Format. Dafür können dann trotzdem wieder einzelne PBF Dateien ausgeliefert werden oder GeoJSON oder auch Raster Tiles. Die werden mit Mapbox GL Native gerendert. Das heißt, dieser Server kann nützlich sein, wenn ich eben auch klassische WMTs ab anbieten will, die auf MVTs basieren sollen. Dann eine zweite Gruppe sind, ich sag denen mal, OpenStreetMap TileStacks, die sind darauf ausgerichtet, um OpenStreetMap-Daten einzulesen und ein Vektor-Tileset zu produzieren. OpenMap Tiles Wurde 2015 zum ersten Mal released, noch unter anderem Namen, OSM 2 Vector Tiles. Später wurde dieses Open Map Tiles Projekt heraus. Das liest die Daten mit Imposm ein in eine PostGIS-Datenbank. Und dahinter ist dann auch so ein Node.js-basierter Stack mit MapNIC, Node Mapnik Oder jetzt in neueren Versionen oder als Ziel eigentlich PostServe. Das ist dann postgis STS, mvt basiert, werde ich später noch vorstellen. Für Raster-Tiles wird auch noch Tileserver-GL eingesetzt. Eine zweite Applikation, spezialisiert auf OpenStreetMap, ist TileMaker. Gibt es auch schon länger. C++ geschrieben. Mit Lua Scripting. Und das hat als Input direkt OSM-PBFs. Das heißt, das ist eigentlich der, der schlankste der Chance des Deck, wenn ich nichts dazwischen will, ich nehme ein Planet Files oder Extrakte und kann mit TileMaker direkt Mapbox Vector Tiles generieren. Dann kommt eine neue Klasse, das sind so Standalone-Applikationen. Eine der bekanntesten ist TippyCanoe, ist auch einer der ersten äh, von Mapbox selbst entwickelt. Das ist ein reiner Generator. C geschrieben, hat als Input GeoJSON in erster Linie. Es kam dann Geobuff dazu. Es ist ein Binärformat oder auch CSV und liefert Vector-Tiles als Files aus oder als MB-Tiles, also als Pakete sozusagen. 2016 kam die erste Version von Tegola. Das ist ein kombinierte Applikation, Generator und Teilserver in Go geschrieben. Das äh, liest Daten aus PostGIS-Datenbanken oder als GeoPackage und hat viele Output-Formate, filebasiert S3, auch Redis oder Azure Blobs. Es unterstützt ähm, als Teilschema Webmercator und auch WGS84, also wenn ich Globes machen will. Ein Jahr später kam die erste Version von T-Rex heraus. Das ist auch eine Kombination Generator Teil Server, wurde in Rust geschrieben, liest ebenfalls Daten aus PostGIS ein und unterstützt die GDAL-OGR Vektorformate, das heißt eine recht breite Palette an Formaten und unterstützt den Output als Files und Amazon S3. Spezialität von T-Rex ist, dass benutzerdefinierte Teilschemas verwendet werden können. Das heißt, man kann beliebige Projektionen als Output unterstützen. Dann GEDAL. Das ist sehr bekannt, aber vielleicht weniger bekannt, dass es auch vektor teils produzieren kann. Also es gibt einen Treiber, um MVT-Files zu produzieren. Und einen für MB-Tiles ist jetzt ein reiner Generator wie man ihn kennt, ogre to ogre und Output ist dann MVT in C++ geschrieben. Unterstützt natürlich sehr viele Input-Formate, halt alles was GEDAL OGR unterstützt. Dann eine nächste Kategorie, nenne ich hier Full-Stack-Server. Die unterstützen auch Raster und vector Das sind eigentlich so die klassischen Open-Source-Server, geo -Server. Hat seit 2017 vector support und UMN-Map-Server seit 2018. Das heißt, wer eine dieser Kartenserver sowieso einsetzt, der muss sich für Vector-Tiles nicht unbedingt etwas Neues zulegen. Der kann hier einen neuen Output produzieren, parallel zum gewohnten Raster-Output. Und als letzte Kategorie ähm, PostGIS-STS-MVT-basierte Applikationen. Ähm, PostGIS unterstützt seit einigen Versionen den Output als Mapbox Vector teil also MVT Format das heißt, das ist dann wirklich eine Funktion, die ich aufrufen kann wie STS GeoJSON kann ich STS MVT aufrufen 2017 gab, wurde die Python Applikation PostSurf publiziert die ist heute in den OpenMapTile Tools drin und das ist so eine Kommandozeilen Applikation um äh, solche Kacheln zu generieren. 2018 wurde Martin publiziert, das ist wieder in Rast geschrieben und das ist dann ein Kartenserver, das heißt, es ist ein Webserver eingebaut, der direkt Kacheln ausliefern kann, die über die STS MVT-Funktion aus PostGIS ausgelesen werden. Und dann gab es 2020 eigentlich nochmal dasselbe mit Go geschrieben, PEG Tilesurf nennt sich das, ähm, von Crunchy Data. Hat praktisch die gleiche Funktion wie Martin, ähm, eine mögliche Alternative dazu. Soweit mal die, die Server, um MVTs zu produzieren oder auszuliefern. Auf der Client-Seite muss ich sie dann rendern und das heißt das styling ist hier das thema das ist ein beispiel von einem style hier sieht man so es ist in json geschrieben textuell basiert hier hat es beispiele für verschiedene radiusgrößen dann auch kreisdicken die abhängig sind ob jetzt mouse over ist oder nicht also interaktiv und in der letzten Zeile wird auch noch die Farbe vom Kreisrand gesetzt. Dieses JSON-Styling, dafür gibt es auch web guis die einem ein bisschen helfen, so einen Style zu produzieren. Da ist Maputnik, der bekannteste Editor, den es auch schon lange gibt. Ich kann hier halt Farben auswählen und all diese Sachen, die wir vorgesehen haben, interaktiv erstellen und dann ein Style JSON exportieren. Das ist das Styling. Die Darstellung sind eigentlich die zwei bekanntesten. Nenne ich, stelle ich jetzt hier mal im Detail vor. Das ist einerseits Mapbox GL, aber jetzt da gab es eine Lizenzänderung seit Mapbox GL 2, ist das keine Open Source mehr, deshalb. Ich stelle hier den, den Fork vor, MapLieber. Es gibt einen separaten Vortrag dazu, wieso das passiert ist und wie das läuft. Hier werden mapbox gl -JSON styles dargestellt und zwar mit WebGL gerendert. Hat auch 3D-Funktionalität. Ich kann Gebäude extrudieren und in Winkel anschauen und äh, antippen, also Positionen finden ist nur für Mercator ausgerichtet, das kann ein Entscheidungskriterium sein. Und der zweite Bekannte in der GIS-Szene ist OpenLayers, der ja vor allem eigentlich bekannt ist für die OGC-Formate, WMTS, WFS, WMS, aber eben auch mapbox vector Tiles unterstützt, und zwar auch in Nicht-Mercator-Grids, die Mapbox GL Styles werden umgesetzt durch eine Erweiterung auf das Styling von Open Layers. Im Gegensatz zu Mapbox GL wird hier mit dem Canvas API gearbeitet, was bei gewissen ähm, Darstellungen auch ein bisschen Performance-Nachteile haben kann. Dafür ist es sehr kompatibel auch mit alten Maschinen und auch älteren Browsern. Hier ein Überblick über Editoren und Viewer. Zusätzlich zu Maputnik gibt es noch Fresco, aber das habe ich jetzt hier nur noch in Klammern gesetzt, weil es seit mindestens einem Jahr nicht mehr weiterentwickelt wird. Bei den Viewern gibt es noch einige mehr. Neben Maplibre und OpenLayers ist Leaflet, eigentlich auch ein sehr bekannter Viewer mit dem Mapbox GL Leaflet Plugin oder jetzt dem Bundle von Maplibre dazu kann ich Mapbox GL Karten darstellen dann auch DeckGL GL und Kepler GL, das darauf aufbaut von Uber gibt es auch den MVT Layer Typ dann von Tangram ähm, das darf auch erwähnt werden, weil es wieder entwickelt wird, es gab da einen längeren Unterbruch, weil das wurde von der Firma MapSane entwickelt die dann geschlossen wurde, aber heute sind diese Leute bei Snap, also Snapchat und wieder aktiv in dem Bereich. Das heißt, hier könnte wieder einiges passieren. Und dann habe ich auch noch aufgelistet Harpgl. Das ist von hier. Ähm, unterstützt nicht direkt das Mapbox GL Styling, hat ein eigenes, ähnliches JSON Styling. Unterstützt viele verschiedene Input-Datentypen und hat... Für die 3D-Darstellung äh, verwendet es 3.js, also wahrscheinlich die beste 3D-Bibliothek in JavaScript im Browser, die also sehr mächtig und ähm, funktionsreich ist. Äh, wenn ich mir jetzt noch vielleicht noch zum Abschluss noch ein paar Sachen wünschen oder vorstellen könnte, was, was es noch geben könnte, also ich, ich würde mir von den Teilservern noch mehr Unterstützung für Teiloptimierung wünschen, ein bisschen Analysefunktionen auch automatisches Clustering, Generalisierung das wird zum Beispiel von Tipi sehr gut gemacht, aber andere Teilserver können das weniger, also da kann ich eine Million Punkte reingeben und kriege dann geclusterte Punkte und so weiter auch diesen eine Rückkopplung zwischen Styling und Teilgenerierung da kann man noch sehr viel verbessern weil im Style sage ich ja, welche Attribute brauche ich. Und das heißt, ich muss dann auch nur diese Attribute in die Teile reinschreiben. Und das geht dann bis auf SQL-Queries zurück. Das heißt, man hat häufig so einen Loop, wo ich immer wieder Styling anpasse. Dann muss ich wieder SQL-Queries anpassen, Teilgenerierung und kann dann wieder im Styling weiterfahren. Hier könnte man noch viel herausholen. Dann auch Tracing wäre gut. Das heißt, wenn ich gute Performance-Analyse habe auf, auf allen Stufen. Und bei der Standardisierung da sieht es recht gut aus also da gibt es jetzt unterdessen einen Entwurf dass vom OGC hier auch das zu einem offiziellen Standard wird was jetzt hier schon praktisch angewendet wird ja soviel zu einem als kurzer Überblick über die, den Stand der Vektorteiltechnologie Danke fürs Zuhören und Zuschauen und habe jetzt noch Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, Piermin, für deinen sehr interessanten Vortrag. Schöne Übersicht. Wir haben mittlerweile auch ein paar Fragen reinbekommen. Und zwar war eine Frage, die viele Abbots hatte: äh, Welche Organisationen nutzen die T-Rex-Software? Ob du darüber etwas sagen kannst? Ja, da muss ich gerade vorausschicken, dass ich der Autor von T-Rex bin. Also, ich bin da bisschen, nicht ganz neutral und wir haben Kunden, es gibt Referenzen in der Schweiz. Die Fotovarte Sempach hat eine schöne Anwendung mit T-Rex und dann gibt es in Deutschland ein Portal, das T-Rex nutzt. Jetzt müsste mir jemand den Namen einflüstern, es ist auf der Seite drauf. Ich glaube, es ist in Bayern angesiedelt, aber es sind so deutschlandweite Karten. Ähm, dann kriege ich immer so ein bisschen Feedback an Konferenzen, dieses Jahr vielleicht nicht, aber äh, in den Niederlanden, das Vermessungsamt äh, hat teils mit Direx gemacht. Es gibt also sicher noch viele Anwender, von denen ich nichts weiß. Okay, vielen Dank. Also die übliche äh, Blackbox äh, oder, oder Dunkelziffer an, an Nutzern, eines Open Source Projekts, die man direkt so nicht mitbekommt. Aber es, ich, ich höre raus, es ist in, ja, in großer Benutzung auch bei größeren Organisationen. Dann kam eine weitere Frage zu Datenmengen, auch immer ein interessantes Thema. Welche Datenmengen muss ich erwarten, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Land oder gar die ganze Welt als Vektorteils modelliere? Ich bin jetzt ganz verzweifelt am Recherchieren, weil ich habe das in meinem letztjährigen Vortrag äh, aufgelistet gehabt und ich bin miserabel mit Zahlen. Und ich, ich werde jetzt garantiert eine völlig falsche Zahl nennen aus dem Kopf. Also die Zahlen sind extrem tief. Es ist irgendwie völlig gegen alles, was man so gewohnt ist. Man kriegt irgendwie mit, man ist irgendwie in den Megabytes und hat schon ein ganzes Land. Also jetzt für die Schweiz zumindest. Natürlich kann man auch beliebig große machen. Also man kann sich, wenn man halt nicht gut generalisiert oder extrem tief reingeht, dann wachsen die Datenmengen auch. Aber das ist ja eigentlich der Clou von, äh, von den Vektorteils, dass ich ein, mit ein paar Gigabytes die ganze Welt abdecken kann, wenn ich das äh, entsprechend generalisiere. Vielleicht finde ich noch eine Zahl, dann schreibe ich es in den Chat rein oder bin auf dem Expo-Stand noch anzusprechen, um das noch korrekt Ach, okay. zu beantworten. Ähm, anschließend daran eine relativ gut gerodete Frage, äh, wo dann die Grenzen von Vektorteils sind, ab wann sollte man denn eher Rasterkacheln benutzen und wann Vektorteils, ich glaube, das kann man nicht nur direkt an, an äh, den Datengrößen festmachen, ähm, Ja, wo, wo macht es denn Sinn, Vektorteils einzusetzen, würde ich noch von ja, meiner persönlichen Frage anschließen. Ja, berechtigte Frage. Ähm ich meine, es gibt Daten wie, wie Luftbilder, Satellitenbilder, die sind mal grundsätzlich, kriege ich die als Raster. Und das heißt, da arbeite ich auch mit, mit Rasterkachen. Äh, ähm, wobei ich eben, also es geht dann recht viel, also wir haben auch schon in Projekten auch Rasterdaten dann vektorisiert, um dann halt die maus effekte diese Interaktivität zu erhalten. Ähm, das heißt, sogar bei Rasterdaten kann Sinn machen. Ich bin jetzt gerade überlegen, wo es wirklich, wo es keinen Sinn macht oder wo, wo die Grenzen sind. Ähm, vielleicht dann, wenn ich, wenn ich anfangen will zu editieren die Daten, weil die Daten sind wirklich aufbereitet für die Visualisierung. Das heißt, sie sind generalisiert und das Protokoll ist auch nicht gemacht, dass ich jetzt editieren kann online. Das heißt, da gehe ich dann halt dort wieder auf andere Formate, wo ich die volle Auflösung der, der Geodaten übermittle. Okay, super. Vielen Dank. Es gab noch einige weitere Fragen, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Aber Pierre, du bist sicherlich noch in der Netzwerkwelt äh, erreichbar, heute und morgen und kannst da noch weitere Fragen beantworten. Dann vielen Dank und dann haben wir...